Und unser Auto ist ein Müllauto. Schöne Wellerei session angefangen. Herr Herrlich, wir waren im Vila Simius, mhm. genau das äh, östliche, schön. komplett östliche Zipfel. Richtig schön dort. Haben gestern auch noch schöne Wellerei Session und sind jetzt wieder zurück, was südlicher. Was steht auf dem Plan? Müll wegbringen Müll und, wegbringen. und äh, Wasser füllen. Wir brauchen wieder Wasser. Ja. Und unser Auto ist ein Müllauto. Pizza Kartons, Plastikmüll, Glas, Restmüll, Glas, Restmüll, also viel Müll. Ja, wer ja, hier ähm, auf Sardinien ist es aufgefallen, es gibt gar nicht so viele öffentliche Mülltonnen. Es ist nicht ganz so einfach, nämlich immer sein Müll loszuwerden. Ja, dadurch äh, sieht man schon auch oft alter, neben der Straße einfach Müllsäcke liegen, was halt natürlich gar nicht schön ist. Ähm, ja. Ja. Wir machen das aber nicht, wir ja, suchen wir fahren... uns Mülltonnen, dafür fahren wir aber ein extra paar Kilometer auch. Ja, und wir fahren äh, mehrere Tage gefühlt als Müllauto durch die Gegend, <lacht> mit unseren ganzen Müllsäcken. Ja. Aber, Schön so getrennt. muss es sein. Ja. Ja. Also. was? Nee, nichts, war war auf vamos. vamos, vamos. Hin. Äh, wenn, Avanti. Avanti, schnell. Oh, das ist schnell. Avanti, schnell. Wir machen es aber langsam. Und wieder Richtung äh, Kia wahrscheinlich jetzt. Ja, Mal schauen, wir ob da was geht und sonst fahren wir auch weiter in Süden auf jeden Fall zurück. Sind ganz nach oben gefahren. Bei Villa wieder. Simius waren wir. Ja, fahren jetzt aber wieder zurück. Die Wetterlage äh, ist unverändert. Äh, über die letzte Woche und die kommende Woche sieht auch noch so aus. Wir bleiben einfach da, deswegen hier im Eck, weil da gibt es Wind, Sonne. Ja, du meinst mit Wetterlage Windrichtung, oder? Windrichtung und Wetterrichtung. Ja. So, Wasser haben wir gefunden. Super Wasserstation, richtig viel Druck. Und oh, so viel. Trinkwasser. Das ist echt super. Das ist hier an so einer Straße. Hier stehen wir. Und jetzt füllen wir mal alles auf. I heard you want to leave this place, but we grew up this old town. Just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids. Wasser voll? Wasser voll, jetzt den Müll noch entsorgen und ja. dann äh, können wir wieder. Können wir wieder? Ein bisschen. Genau. Ja. Also, los geht's. Wir haben hier auch hier ein Leintuch, das hat es komplett zerfetzt. Komplett ein Loch drin. Ja, da haben wir uns die Woche was Neues gekauft, sogar zwei. Wir haben, glaube ich, was gefunden. Aber nur kleine. Nur Aber. kleine. Passt rein Pizzakarte. Ja, es wird auch schön getrennt. Ja. Hier steht Kartonage, oben steht Plastika. Ui, was ist es jetzt? Hier steht Plastika, oben steht Kartonage. Ich sehe Kartonage drin liegen und da sehe ich ja, beides. Ja, das ist ja auch schön hm. gemacht. Das ist irgendwie blöd, ja. Hier ist Glas. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich es reinmachen soll. Da, wo das Garten schon drin liegt. Wir sind in Kia. Kai hat ganz spontan entschlossen, Windsaufen zu gehen. Ja. Es ist zwar schon äh, spät, aber kurze Runde. Kurze Runde, hoffentlich hält der Wind, weil die Sonne nachlassen. Ja. ja, wird schon. Kurz noch aus Wasser. Ich habe keine Kraft mehr für eine Session. Wir waren nämlich heute Vormittag schon zusammen in Wingen. Mir reicht es und es ist auch frisch. Deshalb äh, mache ich lieber ein bisschen Aufnahmen. There's no denial of what we want. There's no denial of what we want. Playing games, no. There's no denial of what we want. There's no denial of what we want. Playing games. Und ja, aber auf jeden Fall schön. Toll. Ja. Die Stimmung sagt geil aus vom Licht. Richtig ja. schön. Bis die Sonne weg ist. Ja. So herrlich. Da schmeckt äh, Spaghetti Gorgonzola. Auf jeden okay, Fall. Jetzt schnell, bevor ich es kalt gehe. Ja, ich habe es auch kalt. Wir sind zurück im Punta Tretto und äh, haben hier mit Jonas und Franzi ein Surfcamping eröffnet. Also man sieht es. Überall Lektionmaterial rum. Ja und wir haben uns so ein kleines Eck kreiert. Ähm, jetzt äh, sind wir gerade vom Wasser, hatten sehr gutes session und machen äh, uns mal einen Lunch. Stehen wir dann ganz alleine wieder am Strand. Franzi und ähm, Jonas sind gerade, gerade gefahren. Gerade genau. Für die geht es weiter auf die nächste Insel nach Sizilien fahren die jetzt. Ja, und für uns geht es weiter in die nächste Woche. Wir verabschieden uns deswegen gleich auch bei euch. Genau. Schön war Sehr schön. Richtig viel auf dem Wasser, Sonnenschein. Ja, Süde von Sardinien. Sehr schön. Schön. Sardinien überhaupt, sehr schön. Und ähm, ja, was wir weitermachen, erfahrt ihr dann nächste Woche. Also bis dahin. Macht's gut. Dag, Dag. Du, du.